Bei dieser dritten Station sollt ihr auf einer umgedrehten Turnbank rangeln. Dies ist bereits für euch aufgebaut und an den Seiten mit Matten gesichert. Balanciere zunächst auf deinen Partner zu und nehmt euch an die Hände. Versuche nun, deinen Partner aus dem Gleichgewicht zu bringen und von der Bank zu stoßen. Alternativ könnt ihr euren Partner natürlich auch an den Schultern packen. Viel Spaß bei dieser Station!